Hey, kennst du den Tag, wo es dich so richtig erwischt hast? Du hattest vorgenommen, regelmäßig Sport zu machen und du gehst seit einer Woche nicht mehr zum Sport. Oder du hast dir vorgenommen, abzunehmen und hast gerade eine Tafel Schokolade vernascht und dann denkst du dir, ach, wenn schon, wenn schon, dann mache ich einfach weiter. Du, ich möchte dich heute ermutigen, in dem Augenblick, Stopp zu sagen, es ist noch nicht alles verloren, aber wenn du weiterhin diesen Weg gehst, dann entfernst du dich so viel weiter von deinem Ziel und es wird dann viel, viel schwieriger sein, zurückzukommen. Also ich möchte dich ermutigen, in dem Augenblick zu sich selbst zu sagen Stopp, ich mache weiter. Fokussiere dich weiterhin auf das Ziel, was du dir davor schon vorgenommen hast und treffe die Entscheidung, jetzt und sofort etwas zu zu beginnen. Vielleicht äh, gehst du sofort ins Fitnessstudio oder gehst sofort mal laufen. Wenn es zu spät geworden ist, dann mach einfach äh, einen Spaziergang. Setze dich hin und überleg, wie du ab heute dich wieder ernähren wirst, weil es ist noch nicht alles vorbei. Deswegen bleib auf deinem Ziel, bleib auf deinem Fokus, sei fokussiert, denn du hattest dir davor etwas ganz, ganz Tolles festgelegt, dein Ziel festgelegt und glaub mir, auch wenn etwas schief gegangen ist, es ist noch nicht alles verloren und du kannst zurückkehren und dein Ziel auf jeden Fall erreichen. Also bleib dran, bleib stark, bleib mutig und bis dahin, deine Larissa, Ladies Mal.